Hey, yo, so was geht ab? Die O ist am Start. Heute mit meiner Canon G7 X Mark II. Und warum ich jetzt hier ein Video mache, ist, ich habe ein neues Longboard geholt. ein new Longboard. A new Longboard. And you can see it in the left side of my video. Hier ist es, mein neues Longboard. Und ähm, ja, ich dachte, wir fahren jetzt mal eine kleine Runde. Heute ist übrigens äh, Donnerstag, der 21.05. Es ist ein Feiertag und ähm, ich bin zu Hause. Und deshalb dachte ich mir, komm schon, Brudi, komm schon. Ich versack im Dunkeln, komm schon. Wir probieren mal aus, äh, ein bisschen das Longboard, was da abgeht, wie das fährt. Ähm, bin zwar gestern eine ganz kleine Runde Probe gefahren und bin begeistert bisher. Ja, und da das Risiko natürlich groß ist, dass ich stürzen kann, nur mit der G7X und nicht mit meiner Altra 6400 und dem ganzen Equipment und so. Du weißt Bescheid. Okay, also würde ich mal sagen, düsen wir los. Wir düsen fucking nochmal los. Ja. Okay, bevor es losgeht, muss ich natürlich noch ein paar Socken anziehen. Fußfettisch ist unter euch. <lacht> Zieh mal Socken an, ja. Mama, Wer macht das auch immer? Nachdem wir die Socken circa eine Woche anhatten, gucken, ob sie noch frisch sind. Sind die noch frisch, Pai? Oh, er riecht nicht mal dran. Wenn ich mal Pai dran riecht. <lacht> das ist schon ziemlich alt, aber egal. Oder? Wir benutzen die ja so sportlich und so, oder, Pai? Okay, alles klar. Tino, sehr. Ah, oh, an. Jetzt geht's aber ab. Yo, Bro, was geht ab? Alter, yo, Bro, was geht ab? Du bleibst leider hier. Wir waren jetzt gerade schon draußen, Pai. Okay, dann verpiss ich halt. Oh, man. Da haben wir das nice da war das alte und da das das Boot. Nehmen wir mal das. Bin mal gespannt, Alter. Hey Rose, oh yeah, I'm finna pop, yeah baby, hit the spot like summer and some dipping dots. Jackpot sound coming at you through a different slide you can try your luck but end up missing from a living shot. Oh yeah, oh baby, it's my season, straight up out the water, I'm so well, I'm artesian. Girl in my deal every time suspicion hit you, ask about it, she gon' swear that guy, she got amnesia. Even if she taking up I still come for her, like my name was Ligamise. I don't do no beating. Okay, right wir sind jetzt draußen auf jeden Fall. Daumen das boah! Wir waren jetzt Boardport, Leute. Okay, okay, okay, ich habe ein bisschen Angst. Okay, okay, okay. <lacht> also Fakt ist, es, es rollt fast wie von alleine, ja. Nice, Alter. Es ist echt, echt nice. Es macht Bock Alter, es macht richtig viel Spaß. Juhu. Wir fahren jetzt in Richtung ehemaliges Buga-Gelände 2019 und gucken wir da noch ein bisschen rum, gucken wir uns da noch ein bisschen um, ja. ne? so machen wir das, yeah! So, wir sind jetzt hier im alten Buga-Gelände und hier gibt's so, so Trainingssachen, so, so, so Trainings ja, wo man hier ein bisschen trainieren kann, da ich jetzt mal kurz gestoppt und da kann man Klimmzüge machen an Bällen. Ich bin mega, mega, mega schlecht, ja. ähm, hab schon ewig trainiert, aber ich muss sagen, wir probieren jetzt mal kurz die Klimmzüge Klim an <lacht> bellen. ich glaube, da geht gar nichts, Bruder, da geht gar nichts, aber äh, wir probieren es, okay. <lacht> Wenn ich einer schaffe, bin ich zufrieden. Ich habe sogar drei geschafft. Das ist ja tatsächlich mehr als gedacht. Wir müssen auch unbedingt wieder mehr trainieren. Ich hoffe, das Fitnessstudio macht bald wieder auf. Ja, aber guck mal, guck cool mal. Was kann man hier noch so machen? Guck mal, was kann man hier noch so trainieren? Guck mal, gibt es noch was anderes? Gibt es hier noch das? Steht auch immer schön dran, was ähm, Dips Bereich 5 Dips Dips und Barren. Dann haben wir noch FlexiBand, aber Flexiband, da muss man wahrscheinlich ein eigenes FlexiBand mitbringen. Battle Rope Nice. Trainingspro, Trainingstrainer, Dio ist am Start. Äh, macht genauso wie ich, und dann werdet ihr genauso fett wie ich. Machen wir ein paar Dips, probieren wir mal die Dips aus. I don't know, vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht. <lacht> äh, die Kamera ging jetzt gerade aus, Akku und so weiter war leer, deshalb äh, hast du es nicht gesehen, wie ich 20 Stück gemacht habe. Du hast jetzt nur den ersten gesehen in den letzten. I'm sorry about that. Oh, Akku, ihr gleich leer? Damn. Voll schade. <lacht> Also, wir kommen hier irgendwie auf keinen grünen Zweig. Ich bin einfach zu schlecht für die ganze Geschichte. Damit! Gibt es da drüben noch irgendwas, was man machen kann? Gehen wir mal kurz. Ah, ne, hier, Suspension Trainer. Guck mal, was ist das? Kann man da Griffe halten oder was? Guck mal, so Klettertechniken und so kann man hier machen. Also, ich glaube, der Akku ist gleich leer. Damit! gut zu wissen dass das was ich kann nichts ist Krach, alter, das Ding macht so Krach, alter. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, bevor der Akku jetzt völlig hops geht, war jetzt ein kurzes Video. Man, was soll ich machen? Ey? Ich weiß nicht, ich dachte, der Akku wäre voll. Ich habe eigentlich vorher noch geguckt, war aber nicht. Und äh, deshalb verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich denke, wir werden es noch mal wiederholen und dann wird es ein bisschen ausführlicher und ein bisschen krasser. Ja, alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Tschüss, wenn du das Video bisher angeguckt hast, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen und wenn du abonnierst, dann bist du geil. Wenn nicht, dann. Ähm, Fress meine Rotze. <lacht> ich sag Adio, deine U, yeah, ja. Yeah. Und du weißt Bescheid, nix ab lassen.